So, herzlich willkommen im Jahr 2023. Was haben wir denn vor dieses Jahr, Alter Rico? Erstmal froh, neu. Erstmal schon Bier trinken. Mal. Ja. Im neuen Jahr schmeckt das äh, gesund neue Jahr noch besser wie im letzten. Manchmal kriegen wir ja was von unseren Fans wenn war natürlich dieses Jahr Ich hab gedacht, das Brett fällt jetzt runter. Nee, nee. Ja, natürlich dieses Jahr hier, so eine Box. Und dann habe ich noch von meinen Kollegen habe ich jetzt ja nicht mitgebracht, siehste. Von meinen Kollegen habe ich auch noch was, vier, drei, drei Biere noch. Die müssen wir erstmal durch durchackern. Das ist aber auch immer eine harte Arbeit, sag ich dir. Ich ja. sag dir du. Ja. das ist ja interessant. Das müssen wir durchmachen. Das war übrigens hier von dem Daniel. Mhm. Grüße an Daniel. Genau. Das und die anderen drei vom Janik. Grüße auch an Janik. Yannick, die Grüße raus, genau. Genau, also Bier testen wir natürlich dieses Jahr. Ja, also mit äh, und Uni anders. Was willst du mit ihm machen? Das ist, da das ist so. hier, was ja was der kann, Bier so. Ja. So, was machen wir noch dieses Jahr? Also, ich habe auf jeden Fall noch vor, ein bisschen ähm, so Elektromobilität so zu testen. Elektroskateboard oder sowas. Vielleicht auch mal ein E-Bike. Ansonsten werden wir natürlich äh, die Stinkefrucht, aber das werden wir dann bei Zeit mal vorstellen. So, ja, Tag testen wir vielleicht mal ein bisschen Bierpong oder was. Irgendwas ausgefallend auf jeden Fall. Wenn ihr zum Beispiel Ideen habt für ausgefallene Sachen, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Was wir so testen können. Was hatten wir noch hier letztes Vielleicht Jahr? machen wir ja dieses Jahr nochmal so ein Swiss-Streaming-Video, oh, weil, so weil es so gut ankommt. Nö. Boah, oh, yeah. Hör mir auf. Nee, da fasse ich ja lieber wieder Insekten, nee, ohne Scheiß. Ja, wenn du was neu von stack insekten gibt, dann testen wir das natürlich auch. Das Ach ja, was natürlich auch kommt, äh, ab und zu mal noch andere Sachen, die aber ein bisschen bekömmlicher sind. Was denn? Ich denke da an so einen Riegel, der viel Proteine hat zum Beispiel. Na? Oder einen Proteinshake, der nach Bier schmeckt. Hm. Zum Beispiel, ja, sowas, ne? in der Richtung. Also, wie gesagt, wenn ihr ausgefallene Ideen oder Sachen habt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich denke, dieses Jahr werden wir auch die 1000 Abonnenten schaffen. Ähm, und den äh, dann werden wir natürlich Ort. irgendein Gewinnspiel machen. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, vielleicht machen wir auch mal einen Livestream. Vielleicht auch schon zu Ostern. Aber spätestens zu Weihnachten mal wieder ein Paket verschicken. An die nettesten Hobby, Bier, ist, die wir so kennen. Mal kicken. Zum Beispiel. Dann genau. wird, wird vermutlich auch der Weihnachtsmann ja vorbeikommen. <lacht> vielleicht dieses ja auch der Osterhase. Nein, das heißt mir dachte ja. Nein, das wird ja interessant. Ja, ansonsten freuen wir uns natürlich dieses ja immer über ähm, Biervorschläge, die wir vielleicht äh, mal. Wenn äh, der Kollege Ruß. Von mir, der hatte ja eine hervorragende Idee, ja, wenn es so fällt. Ja, also definitiv sehr, sehr gute Idee. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Oster also kommen wird, dieses Jahr. Mhm. Ich jetzt würde es besuchen, ich habe ihn schon geschrieben. Also abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Und dann freuen wir uns. Und das allerwichtigste am Bier trinken? Ist, dass man das, das dass man die Gesellschaft sind? macht, dass es hm. das schmeckt. Das Deutsche Reinheitsgebot. <lacht> das ist Ah ja, stimmt. Dass man diesen Kanal hier abonniert, das ist das Wichtigste am Biertrinken. ist ja wohl klar. So sieht's aus. Und die anderen Kollegas auch hier. Genau. Bierprobierer und den Biervergleich. Gruß an alle, die einen äh, Bierkanal haben. Ja, Gruß an alle Biertrinker. Zum Wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.